Setz dich auf einen Stuhl oder auf den Boden. Vielleicht bist du im Wald, auf einem Baumstamm oder auf einem Stein. Komm erst mal ganz in dir an, auf diesen Platz an. Es gibt jetzt nichts zu tun. Lass den Alltag hinter dir. Sammle dich an dem Ort, an dem du bist. Spür deine Füße auf dem Boden. Spür deine Sitzfläche und spür auch das Gewicht deines Körpers, das du hier abgeben kannst. Lass dich tragen von deiner Unterlage, von Mutter Erde. Spür deinen Körper. Spür deinen Atem. Mit jeder Einatmung kommst du mehr in deine Präsenz und in deine Wahrnehmung. In Kontakt mit dem Raum der dich umgibt und vielleicht auch schon mit dem raum der in dir ist und mit jeder ausatmung kannst du mehr und mehr anspannung die vielleicht noch in deinem körper gespeichert ist abgeben So spürst du noch einmal deine Füße auf dem Boden, deine Beine, dein Becken, deinen Rumpf, die Schultern, die Arme, die Hände und die Finger. Hals und kopf alles darf sein wie es ist beobachte und lass spannung frei aus deinem körper erlaube deinem körper spannung abzugeben mit deiner wahrnehmung in deinen atem hinein und beobachte deinen atem ein paar atemzüge lang wie er in dich einströmt deinen körper bewegt und füllt Beobachte, wie tief der Atem in dich einströmen kann. Beim Ausatmen, wie der Atem wieder ausströmt aus dir. So kannst du immer ruhiger und gelassener in deiner Präsenz, mit deinem Körper verbunden, mit Mutter Erde verbunden, deinen Raum einnehmen. mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzraum, in deinen Brustkorb. Atme Licht in dein Herz und lasse sich mit jeder Atmung weiten. beobachte, was geschieht. Bleib einfach in der Wahrnehmung. Halte deinen Fokus ganz entspannt in deinem oberen Brustkorb. Diesen Bereich Dein energetisches Herztor ist. Und atme hier hinein. Verbinde dich mit dir selbst, mit deinem Selbst, mit deinem inneren Raum. Du kannst dein geistiges Team um Unterstützung bitten. Du kannst auch Erzengel Michael um Unterstützung bitten. Jetzt dein Feld, deine Aura, alle deine Körper zu reinigen. Stell dir vor, du hast an deinen Füßen Energetische Klappen oder Tore, Türen, die aufgehen, durch die alles ausströmen kann, was du jetzt nicht mehr brauchst. Oder du stellst dir vor, du hast Wurzeln, die aus deinen Füßen und aus deiner Sitzfläche in die Erde wachsen, durch die alles abströmen, abfließen kann. Und lass jetzt alles abfließen, was dir nicht mehr dient. Ich lasse alles abfließen, was mir nicht mehr dient, was nicht zu meinem höchsten Wohl ist. Alles, was ich nicht mehr brauche, alles, was sich gelöst hat, was ich noch festgehalten habe, alles, was fremd ist, Alles, was nie zu mir gehört hat, lasse ich abfließen. Über die Füße, über die Sitzfläche strömt es aus mir heraus. Gleichzeitig stelle ich, mich, stelle ich mir vor, ich öffne mein Kronenchakra Und goldenes licht ich bitte um reinigung aus der geistigen welt aus den höheren geistigen dimensionen das goldenes licht in mich einfließen wie eine lichtdusche dieses goldene licht strömt von oben durch mein ganzes feld durch meine aura ich empfange über mein Kronenchakra und meine geöffneten Hände, die wie Schalen auf meinen Oberschenkeln liegen. Dieses Licht ich lasse es durch meinen Aura strömen. Jede Zelle, jeder Zellzwischenraum wird gereinigt. Und so entsteht ein Strom durch mein ganzes Energiefeld aus Licht und alle Energien, die nicht zu meinem höchsten Wohl dienen und im Sinne des all eins sind, strömen aus mir heraus. Bleib offen, halte deinen Herzraum geöffnet, empfange und gib ab. Lass es einfach geschehen durch dich hindurch. Du hast die Intention gesetzt, du hast Hilfe bekommen. Lass es durch dich hindurchfließen, spüre, nimm wahr, beobachte. in dem Bewusstsein, dass du es weiter strömen lassen darfst und abfließen lassen darfst und dass das auch geschieht, wenn du das möchtest. Solange es dir gut tut, darf noch alles abfließen, was du nicht mehr brauchst. Und dann kannst du mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück in deinen Körper kommen. Du atmest. Beobachte den Atem wieder, der durch deinen Körper strömt. Nimm wahr, ob sich etwas verändert hat, ob du es spüren kannst. Wie fühlt sich dein Feld an? Danke dich bei der geistigen Welt, bei deinem geistigen Team oder wen immer du um Hilfe gebeten hast. Dann atmest du noch einmal tief ein und aus. Kommst zurück in deine Körperpräsenz. Spürst den Boden wieder unter dir. Vielleicht kannst du noch wahrnehmen, dass die Füße. Krippeln, dass ein Strömgefühl in den Füßen noch da ist. Wenn du möchtest, kannst du natürlich noch verweilen, in diesem Gefühl, in dieser, diesem Feld mit dir verbunden zu sein. Ansonsten kannst du zurückkommen in deinen Körper und die Augen wieder öffnen.